Hallo und herzlich willkommen zu Raya Works hier auf Mallorca, im schönen Südosten der Insel in Santani. Herzlich willkommen zu unserem wunderschönen Bereich hier unter dem Sonnenschirm, Original vom Strand. Und der Rainer hat sich da mal mit zwei Menschen unterhalten, die von ihrer Firma die Möglichkeit haben, sich in einer Finca einzumieten hier in Santani und bei uns im Raya Works zum Arbeit zu kommen. Moin, moin, moin, ja, Rainer, mein Name ähm, von Raya Works kennt mich vielleicht und ich habe hier den Janik und den Thorsten, beide von der Codecentric AG aus Solingen eigentlich die AG, aber ihr seid vom Standort Münster. Die beiden sind so nett und äh, haben sich bereit erklärt, so ein paar Fragen zu beantworten, die ich so habe. nämlich äh, warum seid ihr überhaupt hier? Also klar, ich weiß, warum ihr hier seid. Ähm, die Firma Codecentric bietet euch die Möglichkeit auf Mallorca zu wohnen und bei uns zu arbeiten, aber Frage ist, äh, wie funktioniert das alles so im Detail? Könnt ihr das so ein bisschen ja, erklären? Ja. Also ähm, für uns gestaltet sich das so, dass wir, ähm, äh, oder die Firma bietet uns an, dass wir eine ähm, Plus-1 Zeit haben, also eine 20% Zeit. Wir können 20% äh, unserer Arbeitszeit dazu nutzen, uns vorzubilden ähm, ja, und uns mit Themen zu beschäftigen, ähm, ja, die uns interessieren. Und, ähm, wir sind dabei freigestellt, wo wir uns befinden. Also wir machen das sowohl bei uns in Münster im Büro, als auch jetzt hier auf Mallorca. Mhm. Und ähm, ja, wir nutzen diese Finca als ähm, ja, Teambuilding-Maßnahme. Wir haben noch ein relativ kleines Team, können dort alle untergebracht werden. Also der, der gesamte Standort Münster ist jetzt hier. Richtig, genau, ja. der gesamte Standort Münster. Genau, das ist doch auch mal ein genau. Wort. <lacht> da Yannick und ich heute schon fertig sind mit unserer Arbeit, kommen wir uns jetzt wieder auf die Couch. Ja, das ist unsere 20%-Erfläche. Ja. Ja. Ähm, das wäre auch so eine Frage. Ähm, arbeiten, muss schönes. Ähm, viele Leute denken, Mallorca, das ist eigentlich nur so Relax, Party und ähm, Arbeiten. Wie kommt ihr auf die Idee, auf Mallorca zu arbeiten? Aber habt ihr denn das, was ihr die Woche machen wolltet, hingekriegt? Was ihr vorgenommen habt? Also meiner Sicht schon. Also ich... Die Bedingungen hier zum Arbeiten sind ja auch ziemlich gut. Also wir haben hier tatsächlich schnelleres Internet an der Glasfaser als, als wir Münster im Büro haben. Deswegen ist es eher so, dass es äh, sogar noch ein bisschen, bisschen einfacher ist auf der Geschwindigkeit her. Also ich habe jetzt den Vorteil, auch im Projekt zu arbeiten, mhm. ähm, wo ich sowieso die Hälfte der Woche von remote aus arbeite. Und dann macht das eigentlich für mich keinen kein, kein großen Unterschied, wo ich dann, wo ich dann arbeite. Und ähm, ja, Mallorca, wie gesagt, hier in Mallorca in St. ist nice, also dass er auch... Ähm, typischen Trubel Mallorca, was man sich mal so vorstellt, was du sagst, eine Party und so weiter. Das ist ja hier nochmal ein bisschen was anderes irgendwie und einfach eine schöne Atmosphäre. Ne? Ich habe auch verstanden, dass ihr so, ähm, die Partyecke eigentlich auch gar nicht vermisst. Und das ist ja, ja das gar ist keine nicht. Party machen wollt, sondern eher Natur genießen, hier an den Strand gehen. Ist, Wasser ist jetzt vielleicht im Februar ein bisschen kalt. <lacht> ähm, ich habe es ausprobiert, aber es ist nicht zu empfehlen, Ja, <lacht> ja der Pool an der Finca ist auch nicht geheizt. Also okay. Baden fiel zwar aus, aber trotzdem ist es einfach ja, spazieren gehen Natur, genießen. Mitte und abends ein äh, typisch marokinisches Essen essen, das ist schon äh, ganz cool, ja. mhm. Also kein äh, Burger, irgendwo. Äh, <lacht> Wir haben uns da auf Tappa spezialisiert. <lacht> Ob essend oder selber machend, äh, das läuft ganz gut eigentlich ja. hier. Mhm. Ja. Ähm, also arbeiten, wo es schön ist, äh, generell von euch einen äh, Daumen hoch, also empfehlenswert. Definitiv. Ja. Ja. Ich habe zwar weder Hund und noch Kinder, deswegen kann ich das so gesund nicht beurteilen, aber es ist schon, schon ein bisschen so, dass man sich so auf das Wesentliche konzentrieren kann und nach der Arbeit dann auch wirklich so Feierabend hat und mit den anderen irgendwie der Finger sitzen, sich ein bisschen ein bisschen, gehalten, ein bisschen was trinken, ein bisschen schmackt ja. Der Arbeitstag kann hier genauso acht Stunden sein, nur dass man abends sogar noch mit seinen Kollegen zusammen ist und in unseren Fällen dann vielleicht auch nochmal die Zeit nutzt, um neben dem Playstation-Spielen auch nochmal irgendwie an seinen eigenen privaten Projekten zu arbeiten. Was man ja typischerweise irgendwie zu Hause eigentlich so nicht macht. Da hat man wirklich häufig einfach Feierabend und widmet ähm, sich dann, wie du schon sagst, diese lästigen Dinge Wäsche waschen. Es fällt halt hier einfach mal weg und man hat halt komplette Freizeit, um sich irgendwie auf die Dinge zu konzentrieren, ja, die man wirklich gerne macht. Ja, und ich finde es auch schön, dass die Concentric das macht, weil ihr seid ja im Standort hier jetzt nicht die einzige, gibt es ja noch mehrere Standorte. Wie funktioniert denn das generell? Also funktioniert das gut mit der Abstimmung, dass man sich hier nicht um die Finger kloppt. Und ja, es gibt im Prinzip gibt's, äh, so eine Liste, so einen, ähm, ja, einen Kalender bei uns im Confluence, wo man sich eintragen kann, wenn man mit, äh, mit dem Standort irgendwie hinfahren will. Mhm. Es gibt auch die Möglichkeit, die Finger dann privat zu nutzen, also ähm, wo man mit sechs Wochen Vorlaufzeit, also den Großteil Teil, ist die schon so für Business, für Business hat mhm. gedacht. Haben. Ja, und im Arbeitsumfeld, äh, ja, sagen wir mal Softwareentwicklung mit Remote, wenn du sagst, du arbeitest eh viel Remote, sprich du musst auch in Deutschland nicht vor Ort im Büro dann, dann ja, Code-Schrumm oder was immer das dann da ist und äh, die Tests und das alles machen, sondern kannst es eh äh, von unterwegs machen, das genau. kommt ja auch immer mehr und da ist es dann auch wirklich egal, Internet, Lichtgeschwindigkeit, theoretisch, <lacht> der Elektronen, dann kann ich auch am anderen Ende der Welt sitzen oder eben auf Mallorca, sind e zwei Stunden erreichbar, mal schnell einstiegeln und 200 oder 2000 Kilometer ist dann auch egal, wenn man eh äh, gebaut arbeitet. Ja, ähm, dann bleibt eigentlich nur noch die Frage, euer persönliches Highlight so auf Mallorca? Von der Woche oder generell? Von der Woche jetzt. Ähm, wir waren, also jetzt so privat, wie gesagt, gestern Abend waren wir, waren wir mit ein paar Kollegen nochmal zu fotografieren äh, mhm. und am südlichsten Ziffel von Mallorca gewesen. Das fand ich jetzt irgendwie gestern nochmal ganz schön. Das ist auch so eine Sache, dann schleunigt irgendwie auch nochmal so ein bisschen, also mhm. den ganzen Tag am Bildschirm sitzen und dann abends nochmal irgendwie rausgeht. Ansonsten ja. am ersten Abend, dass wir mit uns, mit den Kollegen zusammen gekocht haben und was gemacht haben. Auch nochmal irgendwie eine ganz, ganz tolle Sache. Irgendwie, ganz mhm. gut, ja. ja, und dann ist es natürlich immer schön, im Büro zu arbeiten, aber Büros sind halt, ob die nur in Deutschland sind oder jetzt wie hier auf Spanien, immer äh, sehr ähnlich und du hast halt im Büro ein produktives Klima, aber wenn man das halt eben hier verlässt, dann hat man gleich so ein spanisches Player, was irgendwie so den ganzen Arbeitsalltag noch eine deutliche Abwechslung äh, ja, genau. beibringt. Ja? Und das ist halt schon irgendwie entspannter, wenn man einfach am Mittag mal rausgehen kann, in eine Stadt läuft, die man so irgendwie nicht kennt, aber und Essen isst, was man vielleicht auch nicht jeden Tag bekommt. Bringt das dem Arbeitsalltag doch noch einen kleinen Pepp, sag ich. Mhm. War eine schöne Formulierung, das spanische Flair im Sinne von entschleunigt. Ja, war auch gar nicht so schlimm, das war es nämlich auch schon. Dann, nochmal vielen Dank und einen guten Abendflug. Ja, danke dir.